ich bin's, Conny und heute spielen Victor, Felix und ich in Chapter 5. Vergesst nicht, das Video zu liken und den Kanal zu abonnieren. Viel Spaß! John, hallo geschrieben. Oh, ich habe die meisten Wins in der Lobby, ich bin so gut. <lacht> du hast auch viel zu viel gespielt. Warte. <lacht> Hank hat auch so eine hohe Stimme. Jeder. Nein, nicht Pierre. Pierre, warum? Okay. <lacht> ah, okay. No one will stop me from finishing my work. True. Yeah. Hier oh. ist jetzt auch böse. Yeah, ich habe einen ein blauen Schlüssel. Ähm, das ist gut. Dann sollten wir den blauen Schlüssel irgendwo gleich mal benutzen. Ja, da vorne am Tor, rechts. Da, ja, da, am Tor, ja. Hier. Yeah. Dann müssen ah, wir mal suchen. nach Okay, wir brauchen noch mehr Schlüssel als nur den blauen. Das ist ein Zelt. Ich gehe mich schlafen. Gute Nacht. Oh nein, ich glaube, ich habe gerade Pierre gehört. Ach, Pierre. Pierre ist ausgebrochen. Nein! Wer juckt sich schon für Pierre? Aber wirklich, ich habe hab mir Hank mit so, einer, mit so einer Stimme vorgestellt. Und auf einmal hat er auch so eine hohe Stimme. Hier steht was. Also, ich bin Hank. Hey, Pierre, you should check out the campsite night. Like bla bla bla juckt. Ja. Yeah. Ja. Yes. Yes, selber yes. <lacht> okay. äh, ich glaube, wir können schon in die Campsite rein. Ja, wir können hier rein. Oh, ja, yeah, jemand hat schon aufgemacht. Sehr gut. Das ist mein Schlüssel. Ja, das ein No? Doch, sehr gut. Ey, du hast einen Schlüssel. Ist, ist der Purple oder Black? Das ist ein schwarzer. Ich. Okay. ich mach die schwarze Tür auf. Yeah. Hier, wir können hier rein. Bam, bam, bam. Wir haben einen Schlüssel. Das ist keine kulturelle Anleitung. Oh, doch. Warum ist das so braun, das Waschbecken? Was hast du da gemacht, Anton? Sag ich doch. Ey, hä? Sag ich. Bank, was ist heute deine Ausrede, warum du uns nicht rauslässt? Alles klar. Okay. Gut, wir müssen erstmal rausfinden, was, ist hier, was hier am Happening ist. Ich, ich weiß nicht, was hier Happening ist. Ich dachte, wir chillen hier einfach. Ja, ich wollte eigentlich auch chillen im Camp. Warum sagt er immer Perry und nicht Pierre? Das ist Pierre und nicht Perry. Lern mal deinen eigenen Namen. Lilla. Gib mir Lilla. Mann, danke dir. Ah, hat Pierre gesagt. Wo kann ich den benutzen? Ich habe keine Ahnung, was ich Schlüssel überhaupt machen Ding. kann. Ich finde nichts. Ich auch nicht viel. Ich mache einfach nur alles. Step ich gucke jetzt Step hoch. Da, da, da, da. Oh, man kann da hoch. Ja, ich das geh da. Das ist gut, da will ich auch hin. Ich will auch. Ich wette, hier oben ist man gefangen. Man braucht hier oben den grünen Schlüssel und ein äh, Dings, äh, ein Wrench. Den nehme ich, den hab ich. Das wollte ja, ich sagen. dann komm. Ja. Dann brauchen wir nur noch einen grünen Schlüssel. Genau, Oder aber hat ich habe einen, einen lila Schlüssel. Warum benutzt er ihn ja. nicht an dem lila Ding? Und ich bring mich um. Yeah. Ich bin tot. Oh, da ist Pierre. Ja, ignoriere Mit. Pierre. Wir laufen erstmal zu der Lila Tür. In der Hoffnung, dass der mit dem Lilla-Schlüssel das Ding auch aufmacht. Äh, ja. Hat jemand einen Lilla-Schlüssel? Ja, der ist okay. ja die ganze Zeit rumgelaufen mit Lilla. Hier. Oh. Okay. er hat aufgemacht. Von hinten, Ehrenmann. Ja, oh, von hinten, okay. Ja, da. Da ist er. Okay, ein weißer Schlüssel. Ja. Okay. Mann, warum machst du die Tür hinter dir zu? Ich habe sie nicht zugemacht, er hat sie zugemacht. Ich meine ja ihn. Okay, da wir da. versuchen ihm zu folgen, aber er läuft irgendwie nicht geradeaus. Du machst dein Ding, wir gehen dir hinterher. Ja, er ist irgendwie besoffen, glaube ich. Aber ja. oh, das will ich haben? Don't drink and drive. Den habe ich schon benutzt. Ich weiß. Man sieht ja auch, dass das ein gelber Schlüssel in einem gelben Haus war. Das Aber ist da vorne recht. ist das weiße Haus. Genau. Dann lass uns nur das weiße Haus. Oh, uh, gibt's in im weißen Haus. Nein, ich wollte braun. Oh ah. Mann. Kommt gar okay. komm, keine Schlüssel. Ja. er hat den braunen Schlüssel. Du läufst den falsch hinterher. Ja, ich dachte, ich habe nur gerade irgendwie gedacht, wir müssen in die Richtung. Oh, da ist Pierre. Hallo, Pierre. Ich will nicht sterben, Pierre. Er heißt Perry, ja. Perry, das... Pierre, wie heißt du? Ah. So ist, heißt er. So heißt er. <lacht> so er. Da ist der Tank. Ich habe den... Fuel Tank. Nenn mich noch einmal Fuel Tank. Oh, da ist Perry. Du okay, kannst mir nicht sagen, dass dieser Schlüssel nicht zu diesem Schloss gehört. Ich meine, ja, das Bild ist orange, aber das Schloss ist rot. <lacht> aber da seht ihr das. Da seht ihr das, was ich meinte. Mit, das funktioniert nicht. Die können nicht einfach... Zwei Schlüssel rot machen und von einem behaupten, er wäre orange. Das ist illegal. Das ist auch kulturell oh ja, grün Wo brauche ich mein, mein Tankzeug? Keine Ahnung. Wahrscheinlich beim Auto, um wegzufahren. Das braucht man auch Guck immer bei Camps. Sprit. Da unten, das ist jetzt der orange Schlüssel, der genauso aussieht wie der rote. Hier haben wir zum Vergleich. Ich gebe zu, dass der Schlüssel mehr orange ist als der Schlüssel. Aber das ist orange und die beiden sind rot. Guck dir das oh. an. Kann ich da Auto? Nee. Mal, die ein bisschen weg. heller, ein kleines bisschen heller Oh nein, jemand ist gestorben Nicht nur eine zwei, Person, sind zwei Personen sind gestorben Komm, wir gehen jetzt der zu dem so roten Haus Komm mit, komm mit ja. ich Nein, weg. ich meine nicht dich, ich meinte aber ich will der, auch der, mit Der, der den Schlüssel von mir geklaut hat, das ist dein Schloss Guck mal, ich kann es nicht machen, aber du schon Obwohl du den gleichen Schlüssel hast Ich nehme den Hey, sehr gut, ich nehme den So, wo muss ich hin? Wir Hela, müssen da vorne. Nein, wir brauchen pink. pink, pink, pink Ja, dann müssen wir ein bisschen weiterlaufen, das ist auf der anderen Seite Okay, dann müssen wir ein bisschen weiterlaufen Hier, komm Hallo? Vorne. Ich sehe, ich, ich sehe. Guck mal, ich, ich, Pierre ich, ich, ist hinter uns. <lacht> Hallo, Perry. Er heißt Pierre und nicht Perry. Oh. oh das ist eine noch. Todesfalle. Ja, das ist eine absolute Todesfalle. Ey, Perry. Nein! Nein, Anton! Ich konnte mich nicht durchbewegen. Ich hasse diesen Bug. Hey, du kannst Perry. mir nicht erzählen, dass das manchmal geht und manchmal nicht. Ich habe jetzt für mich persönlich ausgefigert, dass man halt früher sich schüften muss und später aufhören muss, damit man nicht irgendwie flinkt. Aber das hat jetzt auch nicht funktioniert. Hm. Okay, du ich musst jetzt für mich in Roblox Felix. Ich weiß aber nicht, was, was er gemacht hat. Ich weiß nicht, was wir noch brauchen. Ja, wir haben irgendein Wasser, wir haben einen Schlüssel. Wir, haben, wir müssen zum Auto. Wo ist das Auto? Hey, jetzt geht's zum Auto. Dahinter. Ja, nee, du. Ah, wir, wir brauchen, brauchen eine, eine noch. Axt. Oh. Ja, hol dir die Axt. Na los. Na los. Hol die Axt. Na los. Hol die ich bin Axt. Axt. Jetzt hol die Axt. Na los. Oh, das war ich ja, nicht. Er hat Speed gemacht. Da drin eine Axt. Nee, das okay. ist die Todesfalle. Hm. Irgendwo hier wird doch wohl eine Axt sein. Nö. No. Das ist no. ist immer, wenn Leute die Axt einfach von ihrem Platz wegnehmen und dann irgendwo anders ablegen, wo sie nicht hingehört. Weil sie denken, ach, diesen gelben Schlüssel, den brauche ich. Die Axt lege ich mal hin. Ja, das ist immer gut. Hier ist ein Fernseher. Habe Axt, hm. okay. Dann, dann. Auch. Okay. Yeah, Plus. und jetzt das Auto befüllen. Yeah. Yeah. erstmal tanken. Am Das ging ziemlich schnell mit dem Tanken. Schnell weg, schnell weg, schnell weg. Schnell weg. Okay. Yeah. Ihr habt gewonnen. Ich sehe jetzt keine Sequenz. Toll. Schön für euch. <lacht> Schön für euch. So, ich mache jetzt noch einmal Campsite, weil ich will das jetzt auch einmal gewinnen Ich will auch Bot aus. Äh, und ich will keine Freundinnen einladen. Und schreibe jetzt nicht ihn, sondern Ben, warum? Äh, äh, selber. Äh. Äh, ben äh. mag mich nicht, ich schwöre. Wir alle hassen Ben. ben so, ich gönne mir direkt einen Schlüssel, wenn ich einen finde. Oh. Aber ich finde keinen. Wo ist der Schlüssel? Nein! Fuchs, ich habe den Schlüssel nicht gefunden. Ich weiß nicht. Also ich habe eine Taser. Uh. Dann. Oh, ich habe einen Schuss. Gut, dann kannst du ja jetzt wohl mal Pierre töten. Äh, ja, ja. Also, ich habe jetzt erstmal den blauen Schuss Oh nein, Schuss Pierre ist ausgebrochen, Fuchs. Wie konnte das passieren? Nein, was? Wir brauchen noch den roten. Ja, wo soll ich den roten finden? Das weiß ich noch nicht. Das weiß ich doch nicht. Also, also, also hier. Hier. Ja? Da wird es gestorben. Nein, David. Es wird noch so ein langes Leben vor dir. Theo oh, hat das, das Lok geöffnet. Gut, dann können wir hier rein. Ab ins Campsite. Ab in den Urlaub. Das meins, das meins, das meins, das meins. Das ist der das ist rote rot, Schlüssel. Das müssen wir denn, sehen. Der wurde schon benutzt. Ja, und das ist das orange Schloss. Ja, das heißt, irgendjemand hat einen Schlüssel, den man brauchen kann. Ey, du. Du Typ mit dem Drachen hier. Was sagst du? Das ist eine Axt. Dann benutzt die Axt direkt mal. Ja, benutzt den die den Axt, Jan. Die Axt wurde schon benutzt. Oh, Ehre. Ich mach den schwarzen Schlüssel hier. Ich warte einfach hier oben. Ja. Ihr macht das schon. Ich habe den gelben. Mit dem kann, kann ich den Kann man eigentlich gelb hier komplett drüber springen? Nee, kann man nicht. Schade. Nee, leider nicht. Kannst nur so halb. Ey, Pierre. Nicht Perry, Pierre. Genau, Pierre. Pierre, komm mal hoch. Komm mal hoch, Pierre. Komm mal ein bisschen hoch, Pierre. Noch ein Stück. Noch ein Stück. Noch ein Stück, Noch ein Stück Pierre. Noch ein Stück, noch ein Stück, noch ein Stück. Jetzt bleibt da oben. Pierre ist da ganz oben. Muss. <lacht> du musst da ja jetzt zwar hoch, aber Pierre ist da ganz oben. Dann warte ich mal. Und wir brauchen sowieso noch den grünen Schlüssel. Ich nehme die Axt, dann kann ich mich verteidigen. Du ja, kannst ihn schlagen. Genau. Jan, du musst es treffen, Jan. Sein das Ding es ist nicht mehr geladen. geladen. Ja. Oh, Gott. oh, oh. <lacht> du warst gerade in ihm drin. Digga, manchmal sterbe ich, wenn ich fünf Kilometer entfernt bin und du warst in ihm also, drin. Ich war nicht in ihm drin. Was wäre jetzt? Der braune Schlüssel muss nicht hierhin, Mythe. Bist du farbenblind? Karibu ist gestorben. Nein, nicht Karibu. Karibu. Hello. Was? So, ich schaue mich einfach mal um, weil wir haben scheinbar immer noch nicht den grünen Schlüssel, oder? Äh, nee, aber wir haben ja jetzt den braunen, in das braune Haus könnten wir. Was ja, Bei mir ist ich hoffe, dass Mytheon jetzt zum braunen Haus geht. Mhm. Da hinten ist Pierre Da ist der Tank, den kannst du eigentlich schon einfüllen Ja, aber das ist Pierre Ah, Pierre oh. wurde abgelenkt da, Wo ist der Tank, ja, wo ist der Tank, wo ist der Tank da? Warte, ich klicke doch schon jetzt, okay mhm. Dann gehe ich mal das Auto befüllen Lalala. Yeah. Ich mag die Map eigentlich Die ist ganz... Oh, okay Bin sie ein bisschen einseitig, weißt du Weil du halt nur diese Häuser hast gefühlt also Warum das jetzt mit zum Auto gelaufen ist, weiß ich auch nicht Der, der, der, der chillt Der hatte den schwarzen Schlüssel und den schwarzen Schlüssel er, braucht man für nichts mehr. Yeah, ja. Das ist für das schwarze Haus hier. Und in dem schwarzen Haus ist nichts drin. Das heißt, er hat sich den schwarzen Schlüssel einfach aus dem schwarzen Haus gegrabt. Ohne Grund. Ja. Er, er hat sich gegönnt. So, was brauchen wir als nächstes? Haben wir das, jetzt schon äh, den grünen Schlüssel für oben? Ja, ja. Pinke Haus und dann sind wir, glaube ich, schon fast fertig. Pinke, okay. Aber was? Und wir sind fertig gleich. Komm schon mal zum Ausgang. Ich will einmal nach da oben. Ich war da noch nie drin. Okay, komm nach oben. Ah, es ist schön hier oben. Okay, ich gehe raus. Oh. Da vorne ist Pierre. Wie schön. Wir haben die Schlüssel fürs Auto. Ja, ich gehe auch schon zum Auto. Hey, Boss. Wie geht's? Alles tut die Frucht. Lass mal mit der Auto fahren. bin hier am Chillen. Ich will mit die Auto Go. fahren. Please, ich will mit dir Auto, Auto fahren. fahren. Auto fahren. Er macht nicht. Ah, jetzt macht er. Medicine? Ich... Medizin? Pen hey, he war sehr krank. Ich frage mich, ob das irgendwas hier okay. mit zu tun hat. <lacht> mein Freund Rothaarig möcht, äh, möchte vielleicht uns helfen mit das. Ja. So redet Hank halt wirklich. Ich habe halt nicht mit schlechter Grammatik übersetzt, weil der spricht so. Ja, das spricht so. Ja. Gut. Das ist Hank. Im nächsten Kapitel werden wir dann wahrscheinlich einmal Hanks Freund rothaarig fragen. Genau. Oh. So, ich finde, es wird Zeit für eine Runde Infection. Infection? Ja. Auf welcher Map? Ist mir doch egal. Wir werden sowieso du. verlieren. Ja, Infection kann man nicht gewinnen. Es ist unmöglich. Zumindest oh. nicht, wenn man Randoms in der Lobby hat. Das hier. Okay. Ich habe tatsächlich keine Ahnung, aber ich habe... Oh. Wenn du einen Schlüssel hast, Mann. musst du hochgehen die Treppe und dann... Ich hatte einen Schlüssel, bin aber Ben geworden. Oh. Also ist der Schlüssel unten. Äh, Hallo Noob David. Oh, Conny. Ja. Yeah. Warte, wo ist der Schlüssel? Wo hattest du ihn denn? Ich direkt in der Mitte des Raumes, hier irgendwo. Da liegt er aber nicht mehr. Ja. Doch, ja. Ja. Ja. Ja. du tötest halt die ersten Leute. Und jetzt haben wir mehrere Bands als Gegner. Ja, der eine ist auf oh, also. wie unpraktisch. Aber ja. jemand hat den Raum da schon geöffnet und den Raum da auch schon geöffnet. Sehr gut. Also, nee, das sehe äh. ich nicht ein, dass Chaos Maximus das überlegt hat. Sehe ich nicht ein. Ja, wenn man selber Band spielt, dann sind die Leute auf einmal total schwer verwundbar. Ja. Aber wenn eine andere Ben auch nur muss. ansatzweise in deiner Nähe yeah. ist, tötet er dich. Also ihr seid zu zweit noch, wollte ich nur anmerken. Ja, ich so weiß. Nebenbei. Ich verkriech mhm. mich jetzt. Tschüss. Och, Conny. Was soll ich denn tun? <lacht> Was soll ich denn tun? Och, <lacht> oh, Conny. Meine ich einzige Hoffnung. Sie Bin wurde zum Killer. Okay, hier. Ja, ja, also... Das war's.